Und damit. Hallo meine Pokéfreunde, freunde willkommen zu einer neuen Folge Mirt Heute werden wir unser etwas ach, freischalten. Und zwar werden wir diese beiden Level, die Bonus-Level schaffen. Hält sich komisch an. Aber ist so. Und für die brauchen wir Legs. Nein, für die brauchen wir nicht die Legs, die ich gerade habe, die jetzt wechseln zum Glück, sondern ähm, den, den Shooter hier, den ich gerade habe. Und es das Blöde an, daran ist, es ist ganz am Ende des Levels, des Bonuslevels, und das ist wirklich. Warum? Das, das ist ein, ach, einfach nur Arbeit. Ich meine, man muss die beiden Level noch nochmal neu spielen, bis, zu dem, bis zum Ende, um es zu, um, um bis zum. Ich weiß was ich meine. So, ihr wisst doch, was ich sagen will, oder? Ich Irgendwie habe ich das aber drauf, weil ich es übt habe. <lacht> ich übe alles. Nein, aber wirklich. Nein, nein, nein, nein, okay, okay. ich. Oh nee, ist es ist nicht am Ende. Also in dem Level ist es nicht am Ende, aber in dem nächsten ist es am Ende. Schaut auf jeden Fall die letzte Folge ist am Ende des Videos verlinkt. Äh, ja, also wenn ihr die letzte Folge noch mal sehen wollt, aber jetzt irgendwie auf dem Handy seid oder weiß ich nicht wo, und ja, dann geht einfach am Ende des Videos, da habe ich verlinkt. Ich muss einfach drauf tippen oder auf klicken. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Auf Handy oder... Computer. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob ihr YouTube mehr auf dem PC oder mehr... Oder halt allgemein auf dem Handy schaut. Halt auf dem PC oder auf dem Handy. Mit Handy meine ich jetzt halt Handy. Warum wow, mit Handy meine nicht Handy? Hätte ich nicht gedacht. Oder halt iPods, iPads... Nicht iPod, ich bin dumm. Äh, iPad halt, sowas. Tablet Tablets. Wie immer. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe das Wort schon wieder gesagt. Den Satz. Mann, ich bin so bescheuert manchmal, ja. Die Musik gefällt mir übrigens nicht. Die ist zwar so passend und retro und. Aber trotzdem, ich mag sie nicht, okay? Okay? Gut. Mm, ob ich da durchgekommen bin, weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ich habe natürlich nichts gegen, ne? So das nächste Level müssen wir ganz schaffen, also ganz machen, ohne ein äh, Upgrade Jetpack. Hier da ist es sogar noch möglich. Also Hier ist es noch einfach, aber gleich kommt der Horror. Aber ich würde mal behaupten, es ist nicht so schwer wie das letzte Level. In der Dark World. Und ich habe gewusst, dass das irgendwann passiert wird. Dass ich schneller... Nein, oder? War das jetzt kurz am Ende oder war das jetzt einfach nur nah hier? Ich weiß es gerade nicht. Wie gesagt, ich nehme alles auf einem auf, einfach, weil ich in letzter Zeit keine Zeit habe, weil es mir schlecht geht. Jetzt gerade geht es mir auch ein bisschen schlecht, aber ich gebe mein Bestes. Ba, nein, ich sterbe, ich sterbe. Da oben ist das Ziel und mein Tod vielleicht auch, wahrscheinlich, weil dieser Spacken da wieder da ist. So. Ja, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Yes. Just, woo. I didn't. I saved the So, letztes Level. Ja, ihr seht hier unten 39 von 40. Wenn wir hier bis zum Ende kommen, also Level ganz durchspielen und dann ins Bonuslevel reingehen und das noch einmal durchspielen, dann kriegen wir etwas Besonderes. Ich kann auch schon ein bisschen was verraten. Es ist so eine Art ein leichter Modus, wenn man so will. Wenn man so will, kann man es halt so nennen, ja. Ein leichter Modus, weiß nicht, ja, kann man so nennen. Welche Folge sind wir gerade? Muss mal überlegen. Ich glaube 14. Wir sind 14, oder? Leute, also ich weiß nicht sagen, ich glaube 13 oder 14 ist es, irgendwas so. Boah, das fühlt sich so komisch an, alles so nacheinander aufzunehmen. Das, das fühlt sich so, als würde es ganz normal Gaming, aber mit Livestream oder keine Ahnung. Es ist einfach komisch, cool, okay? So. Bis jetzt eigentlich keine Probleme. sagte er hat nur zwei Herzen. Äh, ein Herz sogar nur. Aber das ist ein Checkpoint. Also was, was willst du? Was willst du? Money, Money. Was wollt ihr? Mauer! Kennt ihr die Werbung noch? Wenn ja, dann.. Nein, keine Ahnung. Also ich habe die früher mal ist das hat man kann man immer mit witzen machen wenn jemand fragt was wollt ihr mauern. auch wenn ihr kein mauern wollt sagt es einfach für die Lols. ihr macht es für die Lols, okay oder für mich das wäre natürlich besser wenn ne? also, ihr was für mich tun ne? einfach nur no, ich bin einfach einfach so durch so hier hinten ist es irgendwo da oben, da oben, hier am Anfang ist dann das das CGA, da wo wir noch nicht hinkommen. Aber dann wohl ja, aber danach. Wir, wir werden jetzt gleich was freischalten, womit wir dann zu den CGA auch hin Und die C CGA, da habe ich ein Level mal angeschaut und es war Hammer. Es war so ein Muss auswendig lernen, sonst schafft es das Level nicht. So hat es für mich angesehen. Also sah es für mich aus. Meine Eng- meine Deutsch Skills, ne? Ich habe Englisch und Deutsch Skills einfach. genau gleich Einfach geil. No, na, no, na, na, na, na, na, na. Hey. Ich merke gerade, ich bin voll gut durchgekommen. Das ist eigentlich eigentlich nice. Eigentlich richtig gut. Naja, das habe ich irgendwo schon mal gesehen, das Level, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nie sicher. Aber jetzt besonders nicht. Hier kann man sich beso besonders nicht sicher sein. Auch nicht wieder am Anfang. So, ich muss mich kurz konzentrieren. Also, entschuldigt mich mal kurz. Muss mal ein, ein bisschen näher an mein Mikro gehen. So wie jetzt. Kann ja eigentlich gar nicht, weil mein Mikro. <lacht> Ihr müsst wissen, mein Mikro, also das, was ich gerade grad benutze, dass... Also ich habe halt so ein Schreibtisch gesehen, ne? Das ist so ein Holzschreibtisch, der riesengroß ist. Ich kann mal bald eine Humphrey machen, wenn man Zimmer mal ein bisschen aufgeräumter ist. Ja, ja oder weniger mit Stofftieren und dann könnte ich es immer zeigen keine Ahnung auf jeden Fall äh, habe ich halt so einen Schreibtisch der aus Holz besteht alles ganz normal sage ich mal ne ja, das, was ich meine schon wieder und ihr wisst dass ich dumm bin manchmal <lacht> auf jeden Fall habe ich da halt drunter so ein sowas wo du zum Beispiel deine Tastatur reintun kannst und kannst es aufschieben und dann kann man halt... Ja. ja. das hast du dir. Ja, Aber das benutze ich momentan als... Also ihr wisst ihr... Also ihr wisst es nicht, aber ich sag's mal. Mein mein ähm, Mikrofonständer ist kaputt gegangen. Ist das kaputt gegangen? Es ist verloren. Also es ist schon lange kaputt. Aber es ist letztens erst... das Es ist schon verloren gegangen halt. Und ja. Seitdem habe ich halt... Entweder ganz für ein zwei Videos glaube ich habe ich es gehalten, aber jetzt habe ich es einfach in diese in diesen Schublade sage ich mal da getan. Oh, was ist jetzt los? Jetzt bin ich voll schlecht. Wenn wir das Level schaffen, dann anlocken, dann anlocken wir den Easy Mode so wie ich es nennen möchte. Natürlich die cga Level sind natürlich extra für die C für die für diesen Mode gedacht. Ich freue mich schon, wenn ich das freischalte. Es also, ist nicht wirklich ein Mode oder so. Es ist einfach so wie ein Mode. Es ist nicht wie einer. Ich, jetzt widerspreche ich mich selbst. Und ich bin Mann. Ich weine gleich. Ich weine gleich, ja. Nicht weine, ich weine gleich. Hä? Dark mich gar nicht. Mann, hat mich doch gar nicht. Doch jetzt in nur zum nur zum Ziel, Mann. Welche noch ist das bessere Jetpack bringt? Obwohl es will mir nichts bringen, ne? Ich muss er durch? Das ist geil. So, der kann schießen, wohin er will. Er kriegt mich. Trotzdem. Das wollte ich nicht sagen, aber das ist jetzt einfach passiert so. So, und runter. Hier rauf. Davon nicht treffen lassen, so wie vorhin. Genau. Den da oben, ich weiß nicht, ja, den kann man besiegen, aber das ist schwer. Oh, Alter. Alter, nein! Jetzt, jetzt, wollen die mich, jetzt wollen die mich triggern. Jetzt. Der, der mich, der, nee, der kann mich dann nicht sehen, glaube ich. Voll der voll Idiot. Voll der idiot, ja. Oh mein Gott. Was ist das für eine Passage? Man muss also diesen perfekten Sprung machen, ey. Das Geile ist, dieses Spiel hat keine safe so. Das ist, das ist, lol. Ich mache dieses ganze Spiel ohne Save-Set. Ja? Das ist, das ist Hardcore. Und ich zieh's durch. Ne? Das muss man ja auch bedenken. Das ist sie weil ich bin ein Mann und Ich ziehe alles durch. Äh, keine Ahnung. Äh, mir ist langweilig. Und spiele mir... Weil erst... Am Anfang hatte ich Bock auf das Let's Play, aber mittlerweile möchte ich nur, dass es das Ende ist. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Leute, haltet euch fest. Oh yes. You have done in... You have done it this time. You have found all known water sprites. Ach, water sprites heißen die, okay. Well done! Oh yes! This is sure to wash away the filthy mutant muds. You should be very proud of yourself. Das will ich. Das Ende des Spiels. Wir setzen alles zusammen, um die Mats zu zerstören. Oh mein Gott. Wir haben es. An die Sequenz kann ich mich gleich erinnern, dass das kommt. Leute, ich mein Fazit. Ich weiß nicht, ob es jetzt kommen soll. Ich sag's einfach mal. Ich gebe dem Spiel... Oh, warte mal. Classified, Midnight. Case closed. Oh, aber ich dachte, wir leben hier. Okay. Ja, jetzt kommt Victory! Screen! Auf jeden Fall. Hier sind die Macher von dem Spiel und mein... Fazit dazu. Es ist ein cooles Spiel, wie ich in der letzten, in nee, in dem zehnten Folge gesagt habe, ist das wirklich ein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall ist es Try and Error an manchen Stellen. Und es, es ist spaßig, es ist schwer. Aber manche manchen Stellen ist es so schwer, dass man keinen Spaß mehr hat. Das ist wirklich ein Minuspunkt, ein dicker Minuspunkt. Ich finde es gibt, sollte einen leichten Modus geben, also von Anfang an des Spiels. Für, aber dafür kann man vielleicht dann nicht, vielleicht nicht alles freischalten und jetzt kann man es vielleicht sogar schon sehen ich glaube schon, jeden man mein Fazit welche, welche, welche Punkte gebe ich? Von, bis 10 Punkten gebe ich dem Spiel eine gute 7 oder bist du, doch eine gute 7 denn Erstens habe ich den einen Punkt, der gibt den ganzen Punkt Abzug. Es, die Musik ist meistens gleich, beziehungsweise ganz cool. Sie gibt nur einmal und dann nicht mehr. Das ist schade und doof. Auch ein ganz großer... -Punkt. Also die Musik ist gut. Nicht, dass ihr was Falsches versteht. Aber es ist halt 7,5 ne, gebe ich. Komm, ich bin ein bisschen großzügig. Eine gute Halb, Weil es gehört einfach nicht... Das ist halt einfach der beste, eins der besseren Games, aber es ist irgendwie kurz. Und normalerweise wird es 10 Euro oder sogar 15 Euro kosten, aber das ist zu viel. Wow, you collected everything? You are an, an amazing person. I know that was not easy. You collected all the known water sprites and golden diamonds. You really worked hard, didn't you? ja yeah. Oh. Earned your allowance. Und jetzt können wir die Omi spielen. Für die Leute, die jetzt denken, was? Die Omi ist doch langweilig. Nein, sie hat alles. Sie kann so, kann so und kann das schießen. Das meine ich mit Easy Mode. Nur sie ist, glaube ich, ein bisschen langsamer. Zumindest habe ich das Gefühl, dass sie langsamer ist. Aber wenn, wenn wen das schon richtig. So, ich würde sagen, ich mache hier mit ihr das Level und sammle noch alles ein sagt wir können alles machen wir können gut schießen oh jetzt habe ich das verbraucht egal ich versuche das Level nur kurz falls ich nicht schafft dann mache ich halt die nächste Folge keine Ahnung zumindest sollte das Level jetzt einfacher sein damit mit ihr zu machen denn die Omi die ist geil die ist OP wie ihr merkt sie hat alles das meine ich nicht mit dem Easy Mode aber für sie sind die CGA Level gedacht aber die sind schwer. Die sind noch mehr zu ein Error als das, was sie vorhin hatten, also gesehen hatten, ja. Da muss man sich vorstellen, es war noch mehr als, ist es ist noch mehr als das. Man kann jetzt voll alles, alles voll, alles zusammen. Uh, ja. Also der ist mein Lieblingscharakter. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich weiß nicht, mehr, ob sie einen Namen hat. Wenn ja, dann könnt ihr es mal in den Kommentaren schreiben, falls ihr es wisst. Sie kann aber nicht so hoch springen und ist langsamer. Also ob sie langsam ist, weiß ich nicht, aber sie kann nicht so hoch springen auf jeden Fall. Das war gerade dumm von mir. Sorry. Ich versuche das Level eben nur eben. Ob ich es schaffen werde, das weiß ich nicht. Aber es ist das letzte Level, was wir noch, fertig, was wir noch machen müssen. Dann haben wir alle Level in der Geisterwelt zumindest aber ich glaube man muss alle level noch mal normal durchspielen mit der äh, granny ich glaube sie heißt einfach granny ja ja einfach so durchspielen und dann werden die tore nicht blau so leuchten ich habe ja gesehen die tore sind alle blau leuchten sondern die werden irgendwie so golden leuchten also die werden so gelb leuchtend so wie Pokémon. hier ein best so eine art keine ahnung aber die kann nicht so hoch springen, oder? Oder ist das nur bei mir so? Also habe ich nur das Gefühl. Könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben. Okay, okay. Nein, nein, nein, nein, nein. Wieso Mann, da war der Checkpoint. Warte mal, wo genau ist der Checkpoint? Ich möchte das Level jetzt eigentlich schaffen. Ich habe es noch nie geschafft. So, ich habe gerade meinen Sprecherstand gesehen, der war... Der ist schlechter als hier jetzt. Ich schwöre, wir werden jetzt jede Folge nur noch mit der Granny spielen. Müssen wir auch eigentlich, weil wir haben jetzt alles so normal fertig. Wozu? Ich weiß nicht, wieso eine alte Oma. Ja, eine Oma hat. hat, Ist besser als ein junger. Als ein Teenager. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich sage einfach mal Teenager. Ist mir jetzt egal. Als ein Teenager-Junge, der noch fitter ist. Die Oma. Ist ist ein pro als ob die hier alle games damals ah, damals als noch alles besser war alle games war alles keine ahnung gespielt und weiß ich nicht was jetzt und hoch damit ich noch mal sehen kann nein nein nein nein nein nein was ich war hatte noch ein leben Leute, ihr habt's gesehen. Ich hätte es fast geschafft. Das Blöde ist, ich muss ja immer wieder alles neu einsammeln und bla, bla. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt dann alles einsammeln. Nicht, dass ich das Level dann beende und dann sage ich so, wo sind denn die anderen Coins? Da denke ich mir nur so. Ja, gut, ne? Ne. Ja, das war. Oh, komm, du könnt mich schon umbringen. Könnt mich schon umbringen. Die nächsten. Hat, werden dann die CGA-Level sein und ja die Level alle so normal machen mit der Granny. Das werde ich dann in dem Livestream machen, ich mache jetzt auch bald Livestreams. Ich sage ich betone extra bald, weil ich nicht genau weiß wann. Auf jeden Fall sollte ich es eigentlich schon geklärt haben, sobald dieses Video draußen ist. Ich nehme alles schon vorher auf. Da weiß ich noch nicht, was passiert wird. Ich bin ja nicht kann hellsehen und weiß alles, was in der Zukunft passiert so einer bin ich nicht okay du, nur damit dies mal und also ich wollte gerade weiß sagen bin ich eigentlich ja ja ihr weißt alles ne und hochspringen um alles einzusammeln nein um an den richtigen Uh, ich, ich man kann das Level auch so schon beenden. Also ich könnte jetzt einfach so hochspringen, das Level beenden. Aber das möchte ich. Nicht. Wieso? Wieso? Leute, ich bin aber auch, ich bin aber auch dumm, oder? Ich könnte einfach hier, blabla, bla schweben und hier hoch oder nicht? Klar kann ich das. Da unten sind gar keine Coins. Merke ich erst jetzt. Ja, da ist der Checkpoint. Und da gehe ich jetzt eben hin, damit ich nicht alles... Oh, da sind doch Coins Okay. die werde ich dann eben... Oh, schauen Ja, ja, egal. Na komm, jetzt kann ich mich... Ja. Wenigstens habe ich einen Checkpoint erreicht, oder? Ja. Jetzt muss ich nur hier immer wieder runtergehen, weil ich einen Checkpoint zu früh aktiviert habe, aber sonst wäre ich gestorben, wie man gesehen hat. Also lieber das... Nein, nein, nein, nein, nein, So, also so weit waren wir natürlich noch nicht. Aber ehrlich gesagt äh, ist das jetzt schwieriger. Normalerweise könnte ich jetzt alles skippen sogar. Aber das mache ich nicht. Der Grund ist, dass ich die Coins möchte. Da, dann habe ich alle Coins, kriegen ein Achievement, wobei ich jetzt sagt, alle Coins gesammelt. Und wir hatten ja vorhin zwei Achievements bekommen. Ne? Die waren cool, ja, ja. Dieser Ort, dieser Moment, dieser Ort hier, dieser keine Ahnung, ist halt schon Nein! Das oh my goodness! Shit. Das ist scheiße. Das ist pure Scheiße. Das definiert man unter Scheiße. Okay, so zack. So, dann da, dann da, dann da. Ist mir einfach egal. Zumindest habe ich nicht ein Leben, so wie vorhin hier an dieser Stelle. Und das ist hier schwierig, finde ich. Geh weg, geh weg! Okay, okay. Nein, nein, nein, nein, hoch, okay. So, man kann ja ganz einfach eigentlich hoch. Und Sterben ist auch ganz... Mann! Wisst ihr was? Es ich, ich gibt diese Stelle einfach mit diesen Typen. Ich, ich brauche das nicht. Oh, ich habe da, da unten vergessen zu sammeln. Ja, okay, dann werde ich so oder so, ja, was vergessen. Egal. So, jetzt werden wir schaffen. Natürlich wenn wir diese, diese Folge wenn wir halt, das Level schaffen. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, ist ein Livestream. Wann der Livestream ist, das kommt in einem Infovideo. Ja. Also keine Angst, ihr habt nichts verpasst dann. Ich werde nämlich alles hochladen auf YouTube und dumm sein wie jetzt wahrscheinlich werde ich so dumm sein wie jetzt gerade in dem live denke ich zumindest oh, hab, lol, habt ihr das gesehen ich habe das gesehen hier kein treffer dann möchte ich mich endlich mal im cool alles kann so, zack. Niemand braucht dich noch mehr. Komm komm komm komm. Okay. Geh weg. Point. Gut. Point. Hier drauf. Genau. Warten. Okay Leute, jetzt sind wir an dem Point, an dem Punkt, wo wir gerade waren. Nein. Gut. Geh weg. So. Das ist einfacher, die dann zu killen, aber ob man es jetzt empfehlt, ich weiß es jetzt nicht. Aber ich habe das hier eh noch nie gemacht, das Level. Ihr müsst ihr ja wissen. Also ihr wisst es ja hoffentlich. Dann hab ich ja gesagt. Oh Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr schießen. Aber das ist das Ziel. Das ist das Ziel dort hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, werde ich schaffen, werde ich es schaffen. Werde ich es schaffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber es ist mega. Ich einfach nur ins Ziel. Lüüüü. Richtig zielen. Komm, zeig dich, Sniper Skills, die du gelernt hast, mal. Okay, Leute, das ist Ziel. Wenn ich jetzt von dem Gegner sterbe, dann weine ich. Dann weine ich. Yes. Achievement? Ja. No pressure. Wowza. Where did you find these spooky water spots, Max? Ich bin du, aber oh, egal. I'm not sure how this happened, but I don't care. We will get dues filthy muds wherever they try to hide. Good work. Hä? Hä? Egal. da? Okay. Gut, wir haben dieses Welt endgültig durch. Die neue Folge ist vielleicht ein bisschen zu lang, so mir In der nächsten Folge, live Livestream. Ich hab's so oft gesagt, egal. Haut rein und sch ach ja, gebt gib ein Like wenn es euch die Folge gefallen hat schaut in der letzten Folge vorbei wenn es verpasst hat Das ist am jetzt gerade kommt es also jetzt kommt jetzt mein, mein Deutsch ist zu schlecht also welche lieber mal beenden haut rein und tschüss ich